Der Emil kommt ja vom Südpol. Ja. Und dort liegt ja Schnee. Ja. Kann der Emil dann Ski fahren? Nein. Jetzt ist ja Saisonstart und da bin ich schon auf der Pisten und wedel gemütlich runter. Das ist jetzt aber nicht der Ernst. Wo ist das Problem? Ich fahr halt gern Ski. Und was ist mit der Klimakatastrophe? Künstliche Beschneiung und das Lagern des Schnees aus dem Vorjahr über den Sommer fressen extrem viel Energie. Die Belastung der Pisten selbst durch das Skifahren sorgt für eine Verödung des Bodens und im Sommer für Murenabgänge und das Rutschen ganzer Hänge. Skifahren! Hm. Du, ich schau eh, dass ich nur auf Naturschnee fahre, sein Leibnis ist einfach gescheiner. Du weißt aber schon, dass aufgrund der Klimakatastrophe der Schnee bei uns immer weniger wird. Ja, da muss man sich halt abseits der Pisten aufhalten. Mit tourenski geht das. Skiläufer, die sich abseits der Pisten aufhalten, stören die Entwicklung des Samens im Wald- und Wiesenboden, was neben einem Rückgang der Pflanzenarten auch zum Aussterben von Insektenarten beiträgt. Darüber hinaus sorgen Skiläufer immer wieder für Lawinenabgänge und begraben so jährlich etliche hundert Wildtiere unter sich. Skifahren! Oh! Deshalb ist Beschneien einfach notwendig. Und es gibt auch eine Studie, die belegt, dass die künstliche Beschneiung dem Klimawandel positiv entgegenwirkt. Was die weiße Fläche, Reflexion des Sonnenlichts und so weiter. Ist es die Studie, die von den Tiroler Seilbahnbetreibern in Auftrag gegeben wurde? Dieselben Seilbahnbetreiber, die einen kompletten Berg wegsprengen wollen, damit sie das größte Skigebiet Europas errichten können? Und dieselben Seilbahnbetreiber, die von lauter Götgier den Coronavirus auslosen haben? Schau Jay, da hängen ja Arbeitsplätze dran und gesund ist auch, Bewegung an der frischen Luft ist immer gesund. Wir sind halt eine Skifahrernation. Naja, bei den Preisen und der Umweltbelastung kannst du aber gleich auf die Malediven fliegen. Wenigstens produziert Skifahren kein Müll. Was sich in der Tat noch nie jemand angesehen hat, ist die Ausrüstung. Woher kommen Helm, Brille und Skianzug, der Ski selbst und natürlich die Skistecken und die Skischuhe sind ja aus Plastik. Und natürlich muss man immer das Neueste haben. Was passiert eigentlich mit den alten Sachen? Wo landen die? Und ziehst du den ganzen Krempel eigentlich zu was anderem auch noch an? Jetzt schleicht die endlich und lass mir auch geahnt. Mir tut das gut. Ich brauche das, um meine individuelle Freiheit zu leben. Hast du nicht letztens eine Petition gegen die Abholzung des Regenwalds unterschrieben? Ja, das ist ja eine Schweinerei. Und der andere, der das Verbot von Palmöl fordert? Natürlich, das gehört her, die armen, armen utans Und dann der dritte, der sich für die Erhaltung des Lebensraums der Eisbären einsetzt? Ja, ich meine, gibt es irgendjemanden, der Eisbären nicht mag, die armen Viecher? Alles weit weg, gell? Na, solange wir nicht vor der eigenen Haustür brauchen, ist alles super, gell? Richtig, weil im Fall des Falles sind die Chinesen noch viel schlimmer als wir. Toi, toi, toi.